Mashallah. Maschallah. Maschallah, Maschallah, Maschallah. Ja. Das ist YouTube, ja? Ja. Moin ihr Lieben und schönes Start seid zu einem neuen Video. Wir suchen den besten Bürger Deutschlands, mitten aus Wolfsburg, beim EAT-Restaurant. Ich kann euch sagen, heute gibt es einen Burger, der brennt die Fresse weg. Komplett. Und es hat die Fresse weggebrannt. Ein chili Cheeseburger. Und es gibt dry Edge beef Vom Feinsten. Das werdet ihr sehen in dieser Folge. Wir gehen los rüber zum EAT. Äh, da ist es aber noch ein bisschen heller. Wie gesagt, Ende des Videos. Bis gleich. Ich blende hier nochmal euer ganz ein Top Kommentar rein. Top-Kommentar. Wirklich tausendmal geschrieben. Ich danke euch. Denkt auch wieder dran. Auch hier habe ich ein Preisgeld, das mit, mittlerweile ihr macht mich arm, Leute. Übertrieben hoch geworden ist für den Preisgeld. Wer mir einen Kommentar in die Kommentare schreibt, und dieser Burger, top meinen bisherigen besten Burger, der kriegt diesen Gutschein. Du muss langsam mal getoppt werden, Mann. Das wird zu teuer. Ich hätte das damit nie anfangen sollen, Mann. Liebe Community, heute ist es soweit. Nach euren etlichen Kommentaren ist Holle heute endlich in Wolfsburg bei Eat and, grill. Eat and Grill. Folgendes wurde Holle von euch versprochen. Ein unglaublich softes Burger bun dry aged beef Und eine feurige Schärfe, die auf jeden Fall zweimal brennt. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holle. Holle 2614. Es ist kalt, ich schwör's, ich muss aufhören. Aufhören mit der kurzen Hose, Mann. Uh, das sieht aber mal das Logo. Der soll mir mal die Nummer geben für den Designer für das Logo. Ich brauche auch für ein paar Sachen Logos. Das sieht heftig aus. 2014. Ein junger Hase im Business, aber oho. Ohne dich, Ahmed, ich schwürze, ich wäre nichts in letzter Zeit. Er ist der Mann an der Drohne, erster Mann an die Kamera. Ahmed ist die Mann, der macht mir die Aufnahmen. Oh, oh, oh, oh, ja, wedel mir ein. Ahmed, sag mal. Was machst du vor den Leuten hier, ja, Mensch? Kein Benehmen. Also, wir haben hier noch ein paar Männer. Ich gehe mal jetzt von aus, ihr seid grad, wollt gerade in den Laden rein, wurdet abgewiesen, weil ihr hier ja. letztens äh, alte Leute belästigt habt. <lacht> ja. Ja. Also jetzt mal äh, Spaß beiseite. Geht ihr öfter essen? Der Burger. Was könnt ihr dazu sagen, ohne dass ich euch jetzt irgendwas frage? Schmeckt. Also Stimmt. wolfsburg ist schon das Beste, was man kommt. Ja, sonst ist hier eh nicht so viel los, ne? Okay. Ja. Also ihr würdet nicht mal sagen, so irgendwie BAM, so, sondern <lacht> ihr essen nur, weil es es besser gibt. Ist in Ordnung, aber haut dann jetzt nicht so, also es ist, ist keine, ja. keine 9 von 10 oder keine 10 von 10. Wie bei den Frauen so. Ihr nehmt mit, aber weil ihr nicht <lacht> fressen, <lacht> <oder>? <lacht> Okay, aber heftig, weil immer wenn ich Burger teste, irgendwelche kommen raus und ich frage und sie sagen, oh, das ist der Beste in Deutschland sagt nicht mal. Aber was soll ich denn jetzt testen? Mann? Das ist voll low. Ja, man ist so. Mache ich Jungs. Da, danke euch für die Action, ne? Ich habe gerade einen Kunde mit Personal verwechselt. Ich habe ihn erst mal in die Bürger gerade hoch runter So, also wir dürfen nicht rein. Wir dürfen nicht mal drin filmen. Deshalb kriegt ihr nur diesen Einblick. Ihr kriegt diesen Einblick. Es geht nicht anders. Wir haben eine Karte rausgekriegt. Ich habe gleich, ich schwöre es euch, das kann kein Zufall sein. Wir haben gerade über Chili Cheese Burger geredet auf dem Hinweg. Und von mir wird es Chili Cheese geben. Und zwar ähm, mit Dry Aged Beef habe ich noch nie so, ich habe noch nie einen Burger mit Dry Aged Beef gegeben. Und deshalb werde ich gar nicht weiter in die Karte gucken. Es gibt den Burger mit Dry Aged Beef. Ich habe mal... Ich Fleisch gekauft, so Fleisch zum Braten, aber es gibt ja immer Fleisch unterschiedliche Qualitäten, Fand ich, war ich nicht so überzeugt von, für den Preis hat glaube ich 50 Euro das Kilo gekostet. Wie gesagt, es gibt tausend verschiedene Qualitäten, ob es das jetzt ist, ob es nicht ist, das schauen wir jetzt. Die gleiche Schrift wie beim Menzler. Ja? Mhm. Weißt du das noch? Ja. <lacht> das ist ein identisches Gedächtnis, ne? Wie nennt man das? Eidetisches? Was <lacht> <lacht> hat mir sein Gesicht? Er kann nicht mal seit gestern, weil ich weiß nicht mehr, was vor einer Minute war. Dein ja. <lacht> <lacht> Gesicht. Doch, das heißt doch identisch. Das heißt was? futuristisches. Genuss. Nein, das ist eine Stufe darunter. Noch höher ist identisch. Mhm. Fotografisches und dann ist identisch. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, das war so. Ich wie man es macht. Mhm. So tippe ich tatsächlich. Also wir haben gerade so diskutiert, weil es übertriebene Antragen. Wir hätten nicht mal mehr drin essen können, weil besetzt ist alles. Also es ist komplett voll. Es kommen irgendwie neue Leute, die werden abgewiesen. Hättest du die Frage, wir haben in Buxtehude auch, ich nenne das lokal nicht, wir haben einen Laden, der hat Schmutz zu Essen, aber es gibt komplett irgendwie so das Gesamtfeeling, cooles Personal, cooles Ambiente. Die Leute kommen. Oder halt wirklich es ist es Top-Burger und einfach, keine Ahnung, krank zum, krank zum Fressen. Das ist irgendwie scheiße gesagt, aber ihr wisst wohl, was ich meine. Also erstes Feeling, der Geruch, das ist richtig so mäßig, ich würde sogar sagen so McDonalds Burger King Style vom Geruch. Geschwürstig, das habe ich selten so vom Geruch. Ich versuche immer alles mitzunehmen. Interessant, einfach interessant. Ist dann nochmal eingepackt. Ich glaube es ja nicht, aber da ich sag so ist euch So wie es ist, Verpackungsverschwendung Scheiße, aber das ist wie bei dem einen Burger äh, Pfeifreis, wo ich war. Das ist so amerikanische Film, so wo sie im Auto sitzen. Der eine holt einen Burger aus, äh, aus irgendeinem Imbiss raus, zack. Und da habe ich dieses Hollywood Feeling gleich. Sag euch, was echt. So krasses Special Feeling, weil der ist richtig dunkel. Der sieht geil aus. Wirklich, der sieht richtig heftig aus. Potenzial vom Aussehen her. Das muss man ja mal sagen. Auge oh, ist mit. Ich fühle gerade richtig weich das Paddy. Jetzt hätten das ganze Pat äh, die ganze Burger in die noch nochmal geknallt. Sehr gut. Wie hast du eben gesagt nochmal? Mashallah, Das ist YouTube da. Ja? Ja. Ja. Mach jetzt subscribe. Ja? Danke, Bruder, danke. Der Support ist immer da. MashaAllah. MashaAllah! Maslam! MashaAllah! Ma Sehr geiles Feeling! Übertrieben scharf, merkst du direkt nicht. Das ist kein Fake Chili Cheese, das ist ein Deadbumms. Diese Chilis kenne ich vom, vom Türken so. Ich habe früher immer äh, Sucuk-Nudeln gemacht und diese Chilis gemacht. Das sind nicht diese fertig aus dem das, das sind ganz frische Chilis. Das sind grün, richtig frisch, mhm. scharf wie Scheiße. Der wird <lacht> geil. Das ist echt fluffig, ohne Ende. Übertrieben fluffig, dieses Ban, Schöne Süßsau, wirklich schön süß. Wisst für mich darf es nicht so scharf sein, dass man nur noch schärf lässt, nur wie die Fresse brennt. Das ist so komisch, ein ganz angenehmer Chef, aber heftig zugleich. white right? spielt sage ich euch so auf dem ersten Moment. Fleisch gar nicht so präsent. Kommt mir geil rüber, aber jetzt irgendwie Körnung nicht besonders special. Also von der Konsistenz nicht irgendwie besonders weich. Von der Beschaffenheit Standard. Und vom Geschmack sage ich mal das Fleisch auch in sich unauffällig. Nochmal dazu der Körnung. Grobe Körnung oder feine Körnung. Beim Groben ist es meist ziemlich fest im Biss. Weil es halt natürlich nicht so fein gewollt ist. Beim Feinen ist es eher weicher beim Reinbeißen. Da ist dieser Burger in der Mitte ungefähr. Einfach frei aus dem Bauch raus. es jetzt mit meinem bisherigen besten Burger. Bisheriger bester Burger auf 8,7. Manchmal muss man auch nicht ganz genau beschreiben können, warum man einen Burger jetzt so hoch bewertet. Das ist manchmal der, der Gesamtkomplex und nicht irgendwie... Eine Komponente, die extrem raustragt oder extrem heftig ist, sondern es ist das Gesamtbild des Burgers, das Matching von einem zusammen, der ist für mich eine 8,6. Er ist ganz knapp dran vorbei. Vom Gesamtbild des Burgers ist es einfach krass, diese Schärfe, die komplett am Limit kitzelt. Dieses butterweiche Band, das eine gewisse Süße mit sich hat. Es einfach, der Burger schmeckt einfach oberkrass. Aber damit es noch ein Stück noch weiter besser. wer ist ein zu harter Disrespect. Ich kann ihn nicht auf die Eins nehmen, weil das Fleisch nicht individuell genug ist, weder von der Körnung. Weder von der Röstung, weder vom Geschmack. Er ist einfach mega lecker. Was ich nicht genauer beschreiben kann, als ich es jetzt beschrieben habe. Und er ist bei mir Platz 2 jetzt. Aber er ist krank. ist einfach krank. Und noch ganz kurz. Die Fresse brennt. Wenn ihr euch den bestellt bei Eat, die Fresse brennt. Aber positiv Ach, okay, brennt ja. sie. So geil. Dieser Burger mit noch ein bisschen, sag ich mal, Fleisch mit individuellem Charakter. Und ein bisschen mehr Röstung. Kaum zu toppen. Also, krankometre. danke euch, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich danke euch für den ganzen Support, Diese ganzen Likes, alles. Ich, hab, ich bin euch so dankbar. Wirklich. Ich hoffe auch diesmal hat euch das Video so gut gefallen wie sonst. Lasst mir einen Daumen oben da, einen Kommentar, die Glocke an. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.